Dieses Multimedia-Tutorial zeigt Ihnen, wie Sie die Teilnehmerinnen eines Kurses verwalten können. Es wird gezeigt, wie Sie eine Liste aller Teilnehmerinnen einsehen, manuell weitere Nutzerinnen hinzufügen und Rollen vergeben können. Die Verwaltung der Teilnehmerinnen Ihres Kurses erfolgt grundsätzlich unter dem Menüpunkt Teilnehmerinnen. Auf dieser Seite werden alle eingeschriebenen Kursteilnehmerinnen aufgelistet. Sie können in dieser Ansicht auf Anhieb erkennen, wer welche Rollen im Kurs besitzt, wer welcher Gruppe angehört und wer wann zuletzt zugegriffen hat. In der Spalte Status sind Informationen zur sogenannten Einschreibung zu sehen. Grundsätzlich werden Teilnehmerinnen mit unterschiedlichen Einschreibemethoden in den Kurs eingetragen. Dabei beschreibt eine Einschreibung, in welcher Form der Kurszugriff gestattet wird. Welche Einschreibemethoden auf Ihrer Hochschule unterstützt werden und welche Funktionen diese anbieten, entnehmen Sie am besten den Cheatsheets Ihrer Hochschule. In der Spalte Status Sehen Sie, ob die Einschreibung aktiv ist. Weiters wird, wenn Sie mit der Maus über das Informationssymbol fahren, der Typ der Einschreibung eingeblendet. Im Fall von Peter Muster eine manuelle Einschreibung. Mit dem Zahnradsymbol können Sie die Einschreibung konfigurieren. Zum Beispiel können Sie den Aktivitätsstatus setzen, oder einen Einschreibebeginn bzw. ein Einschreibeende festlegen. Um die Einschreibung mehrerer Teilnehmerinnen zu bearbeiten, können Sie diese mit den Checkboxen links markieren und über das Dropdown-Element für ausgewählte Nutzerinnen editieren. Links oben steht Ihnen eine nützliche Filteroption zur Verfügung, die besonders bei Kursen mit hoher Teilnehmerinnenzahl hilfreich ist. Wenn Sie auf das Pfeilsymbol klicken, können Sie die Liste nach Filterkriterien einschränken. Möchten Sie beispielsweise nur Studierende anzeigen, dann wählen Sie die Rolle Student aus. Beachten Sie hierbei, dass auf Ihrer Hochschule die Bezeichnungen der Rollen unterschiedlich sein können. Es werden jetzt nur noch Studierende angezeigt. Gewählte Filter können Sie hier wieder löschen. Wenn Sie außerturlich weiteren Studierenden, Austauschstudentinnen oder Gästen, die über einen Account verfügen, den Zugang zum Kurs ermöglichen möchten, müssen Sie diese manuell dem Kurs hinzufügen. Dies geschieht über die Schaltfläche Nutzerinnen einschreiben. Im neuen Fenster definieren Sie zunächst die Rolle, mit der TeilnehmerInnen eingetragen werden sollen. Suchen Sie anschließend per Suchmaske nach der Person. Wählen Sie den User Muster Max aus, indem Sie auf seinen Namen klicken. Oberhalb können Sie erkennen, dass der Nutzer ausgewählt wurde. Möchten Sie weitere NutzerInnen auswählen, gehen Sie analog vor. Um die manuelle Kurseinschreibung zu beenden, klicken Sie auf ausgewählte Nutzerinnen und globale Gruppen einschreiben. Max Muster wurde dem Kurs hinzugefügt. In dieser Spalte können Sie auch allen Usern weitere Berechtigungen in Form von sogenannten Rollen zuweisen. Klicken Sie auf das Stiftsymbol in der jeweiligen Zeile, um Rollen einer Person zuzuordnen. Es öffnet sich ein Dropdown-Element, mit dessen Hilfe Sie Max als Tutor eintragen können. Wählen Sie Tutor aus und klicken Sie auf das Speichern-Symbol. Max bekam somit zusätzlich zur Rolle Student die Rolle Tutor. Wenn Sie nun Peter die Tutorenrolle wegnehmen möchten, klicken Sie auf das Stiftsymbol und löschen die Rolle. Vergessen Sie nicht, Ihre Änderungen mit dem Speichern-Symbol zu übernehmen. Die Zuordnung zu Gruppen funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Weitere Verwaltungsfunktionen finden Sie unter dem Zahnrad-Symbol. Hier können Sie unter anderem die zuvor angesprochenen Einschreibemethoden einsehen und bearbeiten oder die Gruppen verwalten. Abschließend sei noch Wesentliches zur Austragung von Studierenden aus dem Kurs angesprochen. Prinzipiell sollten nach dem Ende der Lehrveranstaltung die Studierenden im Kurs belassen werden, um ihnen den Aufbau eines Portfolios über die Studienjahre zu ermöglichen. Bekommen Sie als Lehrende aber eine direkte Anfrage, können Sie diesen Studierenden explizit die Rolle Student entfernen. So kann sichergestellt werden, dass diese Studierenden keinen Zugriff mehr auf den Kurs haben, aber ihre Daten, Abgaben und sonstigen Kursaktivitäten erhalten bleiben.